Maun Strand ist gerade vielleicht gestern Abend Hochwasser. Dann gibt es viel Müll gerade hier am Strand, aber es wird schon sauber gemacht. Die Einheimischen sammeln die Hölzer, da werden die dann schon als Brenn- oder Feuerholz verwendet. Normalerweise sind auch schon voll Schirmer, also Liegestühle auch da und kommt man auch schon hier für den ganzen Tag zum Faulenzen, Schwimmen, ja, es ist ja nicht weit weg von euch, ja, also nur maximal 10 Minuten Fahrzeit oder 5 Minuten vom Gutter. Ja. dann ist man hier da. liegt Ja. Kann man also, auch, das, das, so mit? das wird auch gesammelt, das wird auch gesammelt, ja, oh. Das ist gleich auch schon das offene Meer, also indische Ozean, ne? Also wenn man so ein weiter in die Richtung immer mit dem Boot äh, fährt, dann kommt man irgendwann in Australien an. Wo oh, <lacht> waren wir vorher. Also in Australien? Ja. ja. Ah, gut, ja. Wie viele Tage, wie viele? Wochen? Wochen. Vier Wochen in Australien, genau. ne? Zur Rundreise? Ah, also. Brisbane, oben nach Melbourne mit dem Camper. Ah, okay, mit dem Camper. Ja. Das ist schön, ja? ja Immer zu zweit, ja? ja? Ja, Gut, selber gefahren? Ja, ja. Wow! <lacht> das wahrscheinlich schlecht. Das heißt, ihr habt in dem Auto geschlafen? Ja. Also überhaupt kein, kein, kein Hotel gemietet, ne? Ja, nur die ersten zwei und die letzten zwei nicht. Ja, klasse. Vier Wochen, ja? Vier Wochen unterwegs in Australien. Ja. Das war schön, ne? Das war ja. sehr schön. Ja, so also viel erlebt, ne? Hm. Ja. Was heißt, wo habt ihr angefangen? In Darwin oder wo? In Brisbane. Mit Brisbane, und wohin? Melbourne. Melbourne, ja. Und wie, wie viele Kilometer wäre das? Über 3000, glaube ich. Wow, das ist krass, ja? ja. <lacht> schön, ne? Schön. Ja. Kann man auch nicht so einfach das machen. Also, so jung könnt ihr ja schon so weit verreisen. Ja? Das macht man bei uns ja, das kann man ja überhaupt bei uns nicht leisten, sowas. Ne? Ja. Ja. Oder selten, bei euch vielleicht auch selten. Ne? Manchmal sind also viele. viele machen auch das. Ja, ja, vor allem nach dem, äh, wenn die Schule beendet haben. Okay. Nach dem Abitur. Ja. ja, geht ihr noch in die Schule, nee, Uni? Wir haben uns von einem Arbeitgeber freistellen lassen. Ah, ja. Monate Okay. Und einen Monat unbezahlten Urlaub, also da ich oh, ja, Das heißt, man kommt zurück später, wenn man wieder in Deutschland ist, ja? dann kriegt ihr den Job wieder zurück, ja? ja? ja. Ah, das ist gut, ja. ja. Also vier Wochen. Und dann jetzt insgesamt seid ihr wie viele Monate unterwegs? Ja? Drei. Knapp drei, elf Wochen. Elf Wochen. Schön, ja. <lacht> ja, nach Lombok geht es auf die Willy-Insel inseln Ah, okay. Ja, haben wir von da aus dann noch zu den anderen. Ah ja. Und danach nach Thailand. Und Nusa Penida. Nusa Penida und Thailand. Und auch so eine Abenteuerfahrt selber fahren, oder wie? Thailand? Nee, nee. Na, also auch Phuket. schon. Phuket, ja. Zum Strandurlaub, ne? Nee, wir haben in der Altstadt ein Hotel. Ach, okay. Ähm, auch so dass das ich Licht könnte. Das sollten wir gerne sehen. Und vielleicht noch zwei Tage am Strand und Samui wird dann erstmal. Ja. Ah, ja, ja, ja. Schön, schön. Haben hier auch Früchte? Was? Früchte? Früchte? Ja. Hier? Ja. Äh, wir, wir können fragen, was für Früchte wollt ihr? Ich früchte wollen. Ähm, Bananen. Bananen normalerweise? Er hat nämlich noch kein Frühstück. Ach, noch nicht gefrühstückt? Ach, tut mir leid, ja. Also gut, kein oh, Problem. Ich habe ja auch schon Kuchen, also Kekse dabei im Auto. <lacht> das, äh Ich frage mal. Ada du jual buah-buah? Buah Da du, Wollt ihr die? Die Orange oder so Schlangenhautfrucht, so Salak heißt das hier. Wir können auch schon... Ja, Snakefruit, ja. Yeah. Ja, die ist gut. <lacht> ja, ja, ja. Gut, ja. Yeah. Die ist sehr lecker. Ah, Lengkeng, die sind gut auch, die sind ja frisch, ja. Yeah. Lengkeng. Das kennen wir noch gar nicht. Lengkeng, das ist schon äh, süß, ja. Yeah. Haben buka ja. Kilibuka? Du brauchst ein bisschen BGK, brauchst ein bisschen BGK. Ja. Wisst ihr, wie man das aufmacht, macht? Ja. ja, ja Auf. Gut. <lacht> ja. So, könnt ihr ja nehmen, ja? Welche? Oder hier oder ja. hier? Dies? Ja. Willst du, willst du einfach so... Mitnehmen jetzt ja, oder? Genau, ja, genau. Ja. Okay. Äh, wie viel Stück? Ja, ja vier, vier Stück genau. Ich äh, hole einmal das. Geld. In dem Rucksack oh. oder in dem Kleinkoffer? In dem Kleinkoffer. Und hier im Rucksack äh, Es äh, Ist es ja noch zu? Ja, ich <lacht> mache das auf. Ah, ich habe noch nicht gefrühstückt. Nee, also gab es kein Frühstück im Hotel nee, oder nee, so früh? Kein Hotel. Das ist ein Airbnb. Ach so. Den Raum? Ja, ja, ja. Äh, ja. Ach hier. ja. Wir hätten auch frühstücken können, aber wir haben uns dann dazu entschieden, länger zu schlafen. Ach so. Ja. Na, dann später haben wir auch schon Keks, dann habe ich dann Keks dabei. Ja. hier. <lacht> Alles gut. Ja. Ja, vielleicht 5000. Oder wollt ihr hier irgendwie was bestellen hier, damit ihr auch schon frühstücken könnt hier? Vielleicht gibt hier es auch, ja, so. auch, ja. auch Bisse, äh, Bami yeah? Bisse, Goreng. Ja, das geht auch, ja. Was wollt ihr? Bami, ja? Bisa bikin kan goreng? apa. Ja, da gibt es dann Nasi ja, Goreng Ayam, also Freitreis, ja, also gebratener Reis. Ich glaube, wir werden dann noch für Migoreng. Goreng. Ja. Welche wird das? Das hier, das hier. Das hier? Ja, da muss ich Ja, genau, das Ja, oh ja, mit dem Mi Goreng Und? Migoreng? Ayam. Ja, zurück. das ist Mango Juice. Mango-Juice, uh, Migorang. Das, das ist das hier? Mango. Mm. Äh. Mi ayam ja, Migoreng ayam Satu. Und? Orange-Juice Orange Juice und Mango-Juice. Orange-Juice, Mango-Juice. Yes. Orange Mango zwei zwei Migorang goreng ayam Ja, also ja, du eins, ich eins, ja. ne? Ja, du Mi-Goreng-Ayam, ja. Ja, gut, ja, dann können wir uns dann <lacht> hier hinsetzen, ja. Ah mau kunci dulu orangnya cewek-ceweknya ini ndak ndak bisa ndak makan pagi, ini ndak sarapan jadi kita tunggu aja dia Zu früh Abfahrt, ne? Zu früher Abfahrt äh, vom Hotel aus. Nein, <lacht> aber das ist gut, dann könnt ihr auch schon schön am Strand hier das Frühstück genießen, ja? Ja, mein traditionelles Frühstück. Aha. Die essen ja hier auch Preis und Ja, ja, genau. Ja. Darf ich auf Video drauf haben? Darf ich euch auf Video drauf haben? Ja, kann kein <lacht> Problem. Sonst werde ich dann die Gesichter ausblenden. Nee, alles gut. Bei Airbnb äh, kriegt man kein Frühstück, ne? Nee. Also dann... Komm, ist es ja nicht... Bei äh, einer, man muss halt dann immer frühstücken werden. Also das heißt, vielleicht von Hotel aus bis zum rausgehen, da gibt es auch Frühstück. Ja? Kann man ja. dann eine Straße auch kaufen, dann? welche kaufen, da? Welche Früchte pflanzen Sie hier auf Lombard an? Welche was? Früchte. Früchte? ja alles Bananen, alles was hier gibt, ja, die sind alles von hier, von Lombok, ja. mhm. so äh, Bananen, da gibt es dann ja aus Orange, auch diese äh, Salat, ja. Mango, mangos ist gerade die Saison, ja. mangos ja und wir haben auch äh, Durian, wir haben auch Jackfruit, äh, ja, so ein ist vielleicht später können wir auch schon welche da an den ja ja Dann ja ja Hotel. ja ja, wir ja, wollen ja, du okay. morgen frühstücken, ja? <lacht> <lacht> dann würde ich auch schon das Frühchen mal vor ein das nehmen, ja? Ja. ja? ja. Kennst du auch Tampa Hill? Tampa Hill, ja. <lacht> yeah. Die werden vorbeifahren, Tampa oh, okay. Hill. Ich, ähm, kennst du YouTube, ja, ne? Ja. ja. Da sind zwei Deutsche aufgewandert hierhin yeah. und die haben da eine Villa gebaut. Ja. Und deswegen kenne ich nochmal immer nur von diesen Videos von denen. Ach so, ja. ja. Ja, also Tampa ist gerade, wenn wir dann Richtung dem anderen Strand fahren, mhm. ja, das auf der rechten Seite, mit dem schönen Blick in den Meer. Das habe ich mitbekommen, das wäre ein, ein, ein... Der ist in Thailand, als ein Zelender glaube ich, hier. Ja. Also, aber ist schon äh, deutsch. Ja, genau. Deutsche. Seine Eltern, glaube ich, Thailänder. Ja, ja. Genau, die haben eine kleine Tochter da sind mehrere dort, ich weiß nicht nee. welche genau, ja? ich Tolle, Ich habe auch da wandern jetzt mehr Deutsche aus, also ich kenne dazu noch einen, der auch hier schön macht, der will sich da jetzt auch eine Villa machen, oh, ja. weil die so begeistert davon waren Ich brauche noch meine Brille <lacht> <lacht> Brille aufsetzen, ja. So, darf ich hier sitzen? Ja, natürlich. So. Da sind die ja, Fotos. Gerade in Vietnam, habe ich dann gesehen. Ja, doch, da einfach wirklich. gibt es das Bild von dem Haus? Ja, ja, da sind mehrere Leute. Ja, das werden wir dann von der Straße auch aussehen können. Ja. Ja, ist schon ein wunderschöner Lager, Strand, also muss man schon zum Strand laufen, so circa vielleicht 200, 300 Meter vom Berg runter und schon, kann schon mehr sein, ja. es ist schon wunderschöne wunderschöner Ecke, dort. Ja. das hat Das habe wir auch schon oft mitbekommen von Leuten, ja, also dass da ein, ein, ein YouTuber ist, der ein Influencer ist, der, der auch schon da... Hotel aufbaut, ja, so vieler, stunde vieler. Ah, die machen auch viel für die Hunde, die haben im Westen viele Hunde passiert. Aha, so, ja. Yeah. Okay. Okay. So hm. Bei dem Hochwasser, da war eigentlich die Zuschauer, da Hochwasser. Hm. So, letztes Jahr, glaube Hochwasser, ja, ja, ja, das äh, beim starken Regen, da genau. passiert dann auch schon auch viel. Hat auch mitgeholfen? Ja, man äh. sieht jetzt immer nur von den Videos, das ich immer alles sehr, sehr schön. Wir dienen viel von, als Influencer, auch, haben die auch viele Follower? Ja? Ja. So kann man auch schon leben, ne? Ja. So, wenn so wäre, kann man auch schon wie ihr das man. Oh, das, 1, ist ja, 1, ja. das ist viel, 1,2 Millionen, das ist viel. Ist das Sehr weniger. In, wo ist das? Ja, in... Äh, das YouTube oder Instagram? Instagram? Genau. Weniger? Ja. Oh, bei YouTube auch so viele, aber... Aber was war mit die 1,2 ja. Millionen? Bei ja. ihm. Das ist bei Instagram. Es, Instagram, Instagram? Genau. Das ist Instagram? Ja. Oh. Und das war, wie die viel war das das letzte, was du mir gezeigt hast? Er hat 1,2 Millionen und mhm. sie hat... 139.0. Das ist in, in ja, der Instagram. Ja, genau. Und was war denn? 1,2 Millionen? Kleine... Zwei Kontos? Genau, das ist von der Frau. Zwei Kontos? Ah, von der Frau. Genau, 1,2 äh, von dem Mann. Genau. Das ist viel. Mhm. <lacht> ja. Bei YouTube sieht man nicht. YouTube. Ähm. auch schon mit nee. ja, so. ja schon mal wenn ihr so oft auf der reise seid ja? <lacht> dann ist schon eine chance auch ja, um die reise zu berichten ja kann man ja, ja. ja jung als so jung anfangen mit, äh, mit 100 Meter. 100 Meter. <lacht> <lacht> instagram wieder gepostet, aber nicht bei YouTube. Aha. Und hast du auch schon viele Follower? Nein, <lacht> nur die bei uns auf dem Dorf. Oh ja. Das war in Indonesien, Aha. Bali. Ah, ja, ja. Haben wir Kochkurs aufgemacht. Oh, auch Bali? Mhm. Mhm. gut. gut. Bintang, wenn ihr Bintang wollt. Haben wir Oh ja. Mau'n, Spi mau'n. Tapi belum datang ya, nanti mungkin datang ya. Mungkin datang nanti. Masih dua. Maun. Encienestrand. Encienestrand.